Ja Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPW Boss hier vom Boss Channel Number One meine Freunde und ja, wie angekündigt gibt es heute das HaarStyle Tutorial, heute im Stehen sogar, also ihr dürft die Bosshaftigkeit im Vollen betrachten quasi und zwar viele denken jetzt so, hä Boss deine Haare, die sind doch schon gestylt, falsch gedacht meine Freunde, ja die sind noch nicht gestylt, also so würde ich eher sagen ist so der Casual Look, wo man so, keine Ahnung, zu Hause chillen kann, aber das Ding ist, heute geht es darum, wie man die Bitches fresh machen kann meine Freunde, ja wie macht man die Sluts klar, und was dann natürlich wichtig ist, Fakt Nummer 1, Gel, meine Freunde, ja, also hier, Gel braucht man, welches ist eigentlich egal, Hauptsache es ist schön flüssig und das ähm, muss quasi glänzen, meine Freunde, aber das werdet ihr gleich schon ja, genauer sehen, wie ich das meine. Und jetzt zeige ich euch erstmal, also erstmal öffnet man die Tube, meine Freunde, Moment, so, dann nimmt man nicht wenig, auch nicht ultra viel, also ich würde mal sagen, so eine gute Handvoll, meine Freunde, also so viel ungefähr, Passt man hier auf, nicht dass man sich hier den teuren ähm, Teppich aus Dubai kaputt macht? Und da, meine Freunde, ja, dann tut man es einfach erstmal sich in die Haare schmieren. Und das Wichtige ist, alles nach hinten, meine Freunde. Ja. Also, ihr seht schon den schönen Glanzeffekt. Und ähm, hier muss man, da kann man noch so ein bisschen machen, aber am besten wie so ein Zuhälter quasi schön hier. Die müssen auch noch schön runter. Und ja, so viel ist eigentlich schon genau richtig. So, jetzt hält es auch schön. Und ja, quasi die Haare schön nach hinten gestylt. Man sieht auch, es glänzt. Also wenn man jetzt so auf der Street ähm, entlangläuft, meine Freunde, dann glänzt nicht nur die Rolex, die man am Handgelenk hat, sondern auch die Haare. Und ja, ich würde mal sagen, welches Mädchen kann euch so widerstehen? Muss man auch schön aufpassen, dass es hier auch alles schön verrieben ist, dass der Glanzeffekt auch schon überall verteilt ist. Und ja, ich würde mal sagen, besser kann man eigentlich kaum aussehen, wenn man jetzt eher so ein wilderer Typ ist, ja, und so, keine Ahnung, solche hippie Schlampen man machen will, die eher so auf, ähm, ja, was soll ich sagen, so wilderes Haar stehen. Da kann man natürlich auch so ein bisschen rumstrubbeln, meine Freunde. Also quasi so. Dann kriegt man auch solche Bitches ins Bett. Aber was ich euch empfehlen kann für so, ja, sag ich mal, eher höhere Level-Mädchen, auf jeden Fall die Haare schön glatt nach hinten. Sieht man fresh aus wie geleckt. Können man natürlich auch gleich geleckt als Zuhälter anfangen, was natürlich ein guter Nebeneffekt ist, meine Freunde. Und ja, ich denke mal... Viel mehr muss man dazu gar nicht sagen. So sieht man fresh aus. Die ganzen anderen Leute auf YouTube kann man vergessen, die da irgendwas anderes sagen. Was natürlich noch ganz wichtig ist, meine Freunde, hier, bevor ich das vergesse zu erwähnen, sind die 0mm hier an den Seiten, meine Freunde. Also ohne die klappt es natürlich nicht. Geht erstmal zu eurem ähm, Türkenfriseur, eurer Wahl und lasst euch erstmal die Seiten trimmen. Dann kann man das machen und dann kann man auch die Mädels abchecken. Und ich hoffe mal, ich konnte euch helfen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und euer Boss, oh mein Gott, die Bitches, no homo, skurr.